Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf Improve Wi-Fi, heute anlässlich einer Analyse der Aktie Zebra Technologies, einem amerikanischen Unternehmen mit insgesamt knapp 9000 Mitarbeitern und einer Marktkapitalisierung von roundabout 29 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen wurde 1969 gegründet, benannt mit dem Namen Data Specialties von Ed Kaplan und Gary Kless. Und im Jahr 1982 wurde dann der erste Barcode-Drucker von dem Unternehmen rausgebracht, 1986 dann der erste Thermodrucker für On-Demand-Barcode-Etikierung. Ebenfalls im Jahr 1991 erfolgte der Börsengang. Dann im Jahr 1997 kam der erste Wearable Computer raus. 1998 erfolgte der Zusammenschluss mit Altrin International, einem Anbieter von Desktop- und ID-Kartendruckern. Und im Jahr 2000 ja, wurde das Geschäft mit den Druckern ausgeweitet durch die Übernahme von Comtech Informationssysteme, einem Anbietern von drahtlosen mobilen Druckern. 2004 ging dann in die Richtung RFID-Geräte mit dem ersten robusten RFID-Handheld. Im Jahr 2007, wissen wir ja alle, Finanzkrise wurde dann Anders Gustafsson zum CEO ernannt und es erfolgte der Erwerb der Warenet-Spielerverfolgung. -Spiele Ein Jahr später kamen dann erste mobile RFID-Drucklösungen und im Jahr 2013 erfolgte die Einführung der Zebra-Sports-Lösung. Die erste IoT-Plattform vom Unternehmen wurde errichtet. Im Jahr 2014 erfolgte dann die Bekanntgabe der Vereinbarung zur Übernahme der Enterprise-Sparte von Motorola Solutions. Motorola kennt man sicherlich noch, legendäre Handys, Backsteine damals hergestellt. Und 2016 gab es dann die erste all waren Lagerlösungen für das Betriebssystem Android, auf den sich Zebra auch größtenteils beruft. Keine Frage, Android ist halt auch auf dem Markt das am weitesten verbreitete Betriebssystem für mobile Geräte. Im Jahr 2017 erfolgte dann die Einführung der sehr interessanten Dateninformationsplattform Zebra Savannah unter der Zusammenarbeit mit der NFL und Wilson Sportling Goods und das ganze Ziel war halt eben Spieler und und Footballspiele zu tracken. Wer das vielleicht nicht weiß, die Amerikaner sind alle echt verrückt, Statistiken und Korrelationen über American Football aufzustellen. Also wer dort Trainer wird, oder wer man in den USA war, mir hat es ein Bekannter berichtet, der wollte sich dann ein Buch kaufen, und... In dem Buch waren wirklich mehrere hundert Seiten einfach an Statistiken. Und es ist ja generell so, bei den Drafts, überall, bei den Leistungstests, dass es extrem hilfreich ist, wenn die Spieler in ihrer sportlichen Leistungsfähigkeit bemessen werden können. Aber natürlich insbesondere, wenn es um Taktik geht und ähm, die Position von den Spielern. Blicken wir nun auf den Langzeitchart von Zebra. Unmittelbar erkenntlich und unübersehbar ist die parabolische Kurve nach oben seit dem Jahr 2016. 1991 bei Zebra Technologies eingestiegen wäre, der dürfte sich jetzt darüber freuen, dass sich die Ausgangsinvestition wirklich vervielfacht hat. Doch auch wer bereits vor einem Jahr bei Zebra eingestiegen ist, der kann sich über eine sagenumschreibende Kursrendite von über 100% freuen. Und die Frage, die ich in diesem Video und in dieser Analyse, zumindest für mich selbst, beantworten möchte, besteht darin, ob Zebra nach wie vor ein attraktives Risikorenditeversprechen mitbringt oder ob durch, eine, durch diesen starken Kursanstieg die Renditeversprechungen mittlerweile keine allzu großen Sprünge mehr machen sollten und sich die Aktie für längere Zeit in die Konsolidierungsphase begibt. Ein guter Indikator, um die Bewertung eines Unternehmens reflektieren zu können, stellen die Insider-Trades dar, welche in der Regel durch Großaktionäre, Manager oder auch Mitarbeiter getätigt werden können, wobei hier natürlich nur der Verkauf großer Positionen öffentlich gemeldet werden muss. Wie du in dem eingeblendeten Diagramm erkennen kannst, sind alle großen Positionstrades durch das Verkaufen von Aktien zustande gekommen und nicht dem Kaufen von Aktien. Insbesondere innerhalb der letzten drei Monate haben neun Insider zusammen insgesamt 64.000 Aktien im Wert von 32 Millionen Dollar verkauft. Bei der Marktkapitalisierung von Zebra sicherlich kein Hexenwerk und irgendwo auch nachvollziehbar, dass Insider mit großen Positionen zumindest bei den derzeitigen Kursständen, einfach nicht anders können, als ihn Part Teilgewinne dann auch real einzutüben. Wenn wir schon beim Thema Marktkapitalisierung sind, wäre es ebenfalls interessant zu schauen, wer denn verantwortlich für die Marktkapitalisierung ist. Hier kann man davon sprechen, dass die Marktkapitalisierung vor allen Dingen durch 25 Großaktionäre erreicht wurde, welche insgesamt 54% Prozent der Aktienanteile in ihrem Besitz haben. Neben den 25 genannten größten Aktionären, welche allesamt institutioneller Form sind, gibt es des weiteren noch andere Finanzinstitutionen, welche Anteile an Zebra halten, sodass nur etwa 12,5 Prozent der Aktien sich im Streubesitz befinden. Allerdings muss man fairerweise sagen, dass Zebra vermutlich in deutlich mehr Portfolios liegt als gedacht da die Aktien einigen hochkapitalisierten ETFs von BlackRock oder Vanguard liegen. Schaut man sich die Philosophie des Unternehmens an, so fällt direkt ins Auge, dass das Unternehmen ihre Sozialverantwortung wahrnimmt und dass Innovation bei Zebra die Basis der rasanten Unternehmensentwicklung der letzten Jahre ist. Dies spiegelt sich auch in den Auszeichnungen wieder. So wurde Zebra zum Beispiel mehrfach in Folge zum Top-Arbeitgeber in den USA gekürt. Die Frage ist natürlich, wie schwer ist das in den USA? Aber man hat natürlich Konkurrenten wie zum Beispiel Alphabet und Facebook, wobei die natürlich in einer ganz anderen Liga spielen. Hier wurden glaube ich bei der Auswahl eher mit Caps betrachtet und nicht die ganz Großen wie etwa Alphabet, Apple und Facebook. Ebenfalls ausgezeichnete wurde Zebra für ihr Vertriebspartnerprogramm und in der Dimension Innovation haben sie den IoT Breakthrough Award gewonnen. Für alle Zuschauer, welche nicht aus der IT kommen oder darüber nicht so viel wissen, IoT ist die Abkürzung für Internet Internet of Things und bezeichnet die Verknüpfung smarter Geräte über das Internet. Während heutzutage vor allen Dingen Menschen aktiv das Internet zur Bildung von Netzwerken und zur Kommunikation nutzen, so wird sich dies auf Geräte und Fahrzeuge ausweiten. Autonomes Fahren ist ohne IoT deutlich schwieriger umzusetzen und unsicherer auch, da zum Beispiel durch die Kommunikation über das Internet Autos im Straßenverkehr sich gegenseitig Daten zu Geschwindigkeit und Bewegungsrichtung mitteilen könnten, austauschen könnten und somit nicht nur für einen besseren Verkehrsfluss sorgen könnten, sondern auch für weniger Unfälle. Wenn auch Zebra Technologies im Bereich des autonomen Fahrens im Vergleich zu Konkurrenten wie Tesla, Alphabet oder Nvidia keine so großen Kompetenzen hat, wenn überhaupt, so ist Zebra im Bereich der Echtzeitanalyse von Arbeitsabläufen simultan an verschiedenen Orten mithilfe des IoTs und dahingehend mithilfe zahlreicher smarter Gegenstände mit ausgeprägter Sensorik einer der Vorreiter und ebenfalls im Bereich der Analyse von großen Datenmengen und im Einsatz von künstlicher Intelligenz. Intelligenz als aussichtsreiches Unternehmen positioniert. Und damit wären wir bereits angekommen beim Geschäftsmodell des Unternehmens. Zebra Technologies entwickelt und vertreibt unter anderem RFID, Lesegeräte, Barcode-Scanner, Tablets sowie Mobilcomputer. Haben wir auch eben in der Historie schon heraushören können. Und die jeweiligen Hardware-Geräte sind speziell auf die Bedürfnisse der Kunden ausgerichtet, welche vornehmlich dann aus dem Business-to-Business-Bereich kommen oder aus dem Gesundheitsbereich, also in dem Sinne dann aus dem Gesundheitsbereich wird es verwendet in der Logistik natürlich. Es gibt vielfältige, sage ich mal, Sektoren, Branchen, Märkte für die Technologie, die Zebra dort ihren Kunden bietet. Zebra nutzt Verfahren aus dem breiten Spektrum, die die künstliche Intelligenz und dessen Verfahren bieten, um Unternehmen bessere Möglichkeiten zur Analyse der Abla Arbeitsabläufe und Wertschöpfungsteilprozesse zu bieten, mithilfe von flexiblen Datenerfassungs- und Ortungs- oder Lokalisierungssystemen und dann unterstützend mithilfe von KI-Methodiken, ja, unterstützen sie auch mit einer Analyse-Software und helfen Unternehmen zum Beispiel kritische Pfade in ihren Abläufen, Arbeitsabläufen, Prozessketten zu erkennen und die Effizienz in den Prozessabläufen und auch die Risiken in den Prozessabläufen zu reduzieren und die Gesamtprozessabläufe zu verbessern und somit in letzter Instanz ihre Margen zu steigern oder Höhere Profite zu erwirtschaften. Mit seinen Visibility IQ Services erfasst Zebra Technologies Prozessdaten sowie Maschinendaten und nutzt diese dann, um vorausschauend zukünftige Entwicklungen zu antizipieren, wie äh, Frank Buschmann sagen würde, sodass sich das Unternehmen entsprechend auf die prognostizierten Entwicklungen vorbereiten kann. Das Geschäftsmodell, Mehrwert durch die vorausschauende Datenanalyse zu liefern und die verschiedenen Methodiken dahinter, nennt man auch Predictive Analytics. In meiner ersten Praxisphase als Dualer Student der Wirtschaftsinformatik bin ich selbst schon in Kontakt mit einem Use Case für KI und Predictive Analytics gekommen. So hat mein derzeitiger Arbeitgeber vor einigen Jahren ein System entwickelt, welches anhand der akustischen Signale einer Rolltreppe voraussagen kann, wenn ein Schaden bzw. Defekt der Rolltreppe bevorsteht. Und dieses auditive oder akustische Erkennungs- Verfahren. Das basiert ja darauf, dass man ganz viele Daten testet. Lässt sich dann aber auch transferieren auf andere Anwendungskontexte und andere Hardware-Eigenschaften. Also nicht nur für Rolltreppen, sondern wenn man neue Daten nimmt und die KI damit anlernt, dann kann man das auch in Windmühlen und wo auch immer verwenden. Die Zebra Technologies setzt ebenfalls auf eine einfache Visualisierung von großen Datenmengen, die ohne KI nicht auswertbar sind. Also hier ist man dann im Bereich, von BI und Analytics und generell vom Big Data Sektor Markt kann man noch Einiges erwarten an Transformationsprozesse in beinahe allen Bereichen und dank der Auswertung der erfassten Datenmengen können Kundenverhalten, Betriebsabläufe und vieles weitere bereits jetzt schon sehr detailliert analysiert werden und damit auch letztendlich das Geschäft gestärkt werden und hier ist Zebra Technologies in der Industrie, in gewissen Sektoren insbesondere gar nicht mehr wegzudenken. Kommen wir nun zu der fundamentalen Entwicklung von Zebra und beginnen dahingehend mit der Bilanz. Mit einem Debt-to-Equity-Ratio von 45% weist Zebra eine hohe Schuldenquote auf. Zebras Debt-to-Equity-Ratio hat sich in den vergangenen fünf Jahren allerdings von 344% auf 45% reduziert. Positiv ist auch, dass Zebras Schulden zu 98,5% vom operativen Cashflow gedeckt sind. Zebras Zinsbelastungen auf ihren Schulden sind ebenfalls gut gedeckt, vom EBIT, welche 27 mal höher ist als die Zinskosten. Betrachten wir nun das Wachstum hinsichtlich Umsatzes und Gewinn. Die historische jährliche Wachstumsrate von Zebra liegt bei 58,3%. Mitte 2014 wies Zebra Technologies bei einem Year-to-Year-Umsatz von insgesamt 1,165 Milliarden US-Dollar eine Profit Margin von 10% auf so dass ich ein Gewinn auf Jahresbasis von insgesamt 125 Millionen US-Dollar ergab. Ende 2014 stieg dann der Umsatz von Zebra. Stark anzuwachsen. Gleichermaßen kam es jedoch zu einer Reduktion der Profit Margin auf nahezu null und im Folgejahr 2015 bis Mitte 2017 zu einem permanent negativen Profit Margin und somit fortlaufenden Verlusten. Im Jahr 2018 kam es dann zum Turning Point und die stetigen Verluste kehrten sich in steigende Gewinne um. Ebenfalls setzte ein steigendes Wachstum beim Umsatz ein. Ende 2018 betrug der Umsatz 4,2 Milliarden US-Dollar auf Jahr-Basis. -Jahr der Gewinn kletterte auf ca. 421 Millionen US-Dollar, was zu einer Rückkehr dann auch der Profit Margins von 10% führte. Seit Ende 2018 setzt sich die positive Entwicklung fort bei Zebra, sodass im ersten Quartal dieses Jahres 2021 4,7 Milliarden US-Dollar umgesetzt werden konnten, was bei einer Profit Margin von 13% zu Gewinnen in Höhe von über 600 Millionen US-Dollar führte. Die Frage, die sich nun stellt, ist, kann Zebra die Top-Entwicklung insbesondere seit Anfang 2018 weiter fortsetzen oder erwartet Zebra eine schnelle Abflachung des beträchtlichen Wachstums? Der vergangenen Jahre. und die Frage zu beantworten oder zumindest die Durchschnittserwartung an den nächsten Jahre mal zu überblicken, betrachten wir nun die durchschnittlichen Analystenprognosen bezüglich der Umsatz- und Gewinnentwicklung der nächsten Jahre sowie dem Gewinn pro Aktie in den nächsten Jahren. Und schenkt man diesen Werten glauben, wie gesagt, sind nur Prognosen, so wird bis Ende 2023 der Jahr zu Jahr Free Cashflow und der operative Cashflow jeweils über einer Milliarde US-Dollar liegen und der Umsatz bei ja, knapp unter 6 Milliarden US-Dollar betragen. Der Gewinn pro Aktie wird von derzeit 12 US-Dollar pro Jahr auf 18 US-Dollar pro Jahr ansteigen. Beim derzeitigen Kurswert von Zebra liegt der KGV bei ca. 43. Nimmt man die durchschnittlichen Analystenprognosen und wendet das Discounted Cashflow-to-Equity-Modell an, so ist Zebra derzeit mit 12% über dem fairen intrinsischen Wert bepreist, was im Vergleich zu anderen größeren Technologieunternehmen verhältnismäßig gering. Ist. Mit einem Buchwert von ca. 11,5 ist Zebra im Sektorenvergleich allerdings recht hoch bepreist und auch das KGV in Bezug zum Wachstum, das sogenannte PEG Ratio, (Price-Earning-Growth-Ratio), bei dem das KGV dividiert wird durch den prozentualen durchschnittlichen für die Zukunft erwarteten Wachstum, welches bei Zebra derzeit mit knapp über 11% eingeschätzt wird, ist Zebra mit einem PEG Ratio Wert von über 3 recht teuer bewertet. Ähm, alles über 1, sagt man, ist schon überbewertet. Das wäre dann aber sehr konservativ und Technologieaktien sollte man nie konservativen Maßstäben bewerten. Kommen wir jetzt auch schon zur zusammenfassenden Bewertung. Positiv hervorzuheben bei Zebra ist die Tatsache, dass das Unternehmen derzeit extrem hohes Wachstum bei ihren Gewinnen vorweist. Das sieht man auch sehr schön, wie gesagt, am Aktienkurs. Im letzten Jahr sind die Gewinne um knapp 25% gestiegen und die Prognosen erwarten im Schnitt ein Wachstum von 11, 5% Mit einer Marktkapitalisierung von 29 Milliarden US-Dollar ist Zebra mittlerweile kein kleiner Player mehr und das Spread der Aktie ist deutlich wenig bei Smallcaps. Negativ zu benennen ist die Tatsache, dass Zebra ein nicht unerhebliches Maß an Schulden hat und in den vergangenen drei Monaten signifikante Insiderverkäufe erfolgt sind ebenfalls gegen einen derzeitigen Einstieg spricht eine recht teure Bewertung mit einem PEG-Ratio von über 3, einem KGV von über 40 und einer Überbewertung von 13% gemäß der Discounted Cashflow to Equity-Analyse. Nichtsdestotrotz muss man Zebra zugutehalten, dass es viele andere erfolgreiche, stark wachsende Technologieaktien gibt, welche eine deutlich höhere bzw. teurere Bewertung haben im Vergleich und nur weil eine Aktie überbewertet ist, sollte man nicht zwangsweise auf einen Investment verzichten bzw. auf einen fairen Einstiegspreis warten, denn viele der erfolgreichsten Unternehmen der Welt waren und sind schon seit Jahren gemäß den finanziellen konservativen Bewertungsmaßstäben deutlich überbewertet. Da ich persönlich der Ansicht bin, dass Timing bei Aktien eine Sache ist, die zwar durch Erfahrung und Wissen verbessert werden kann, jedoch auch oft dazu führt, dass man entweder gar nicht handelt und die Aktie kauft oder aber eine unsichere Entscheidung trifft. Und unsichere Entscheidungen sind in der Regel keine guten Entscheidungen. Der größte Feind der Menschheit an der Börse ist Saube. Man würde rational handeln, jetzt einfach mal nicht wortwörtlich, aber das hat bereits der schöne Herr Newton gesagt. Also aus diesem Grund, ich habe einen Sparplan auf Zebra, eröffnet, denn unabhängig ob derzeit der richtige Einstiegspunkt da ist, langfristig sehe ich für das Unternehmen eine rosige Zukunft, sehr viel Potenzial und falls du neu auf dem Kanal bist lasst gerne ein Abo da, liked wenn euch die Aktienanalyse gefallen hat und in dem Sinne macht's gut, bleibt gesund und viel Erfolg an der Börse. Ciao.